Zahlungsziel. Auf Rechnungen wird eine bestimmte Frist für die Zahlung gewährt. Beispiel. Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Das Zahlungsziel beträgt in diesem Beispiel also 30 Tage.